Na, meine Damen und Herren, schönen guten Abend. Endlich mal wieder ein Community-Abend. Lang, lang ist es her. 50 Jahre hat das gedauert. Oh, Alter, ich bin gar nicht drin. Ich bin dafür was anderes. Ich bin unterwegs. Muss schon. Ja, ja, deswegen, das hab ich. Nicht. Der Typ sieht so krass aus. Was, <lacht> Was ja, ist das so? ist Ich kann kein Deutsch sprechen, das ist auch nicht schlimm. Andy ja, <lacht> ist einfach nur so ein Klotz. Andy ersticht Mistako mit nem Kreuz. <lacht> <lacht> das ist kein Messer, das ist Kreuz. Das ist, das ist auch Kreuz. Oh mein Gott, da ist doch noch ein Elbe oben drüber Andy. Was soll denn? Ich dachte, es wäre irgendeine Frisur. Oh, oh. <lacht> mal Übrigens, an den neuen, wir sind ja auf Strichbändchen geboren, ne? wollte ich doch kurz sagen. Hahaha, <lacht> roter, oh, oh, oh, oh, oh. nein, von, schaue, blau von, von blau auf grün. Von blau auf grün gepackt. das ist so dumm. Beste Zeitung, ne? <lacht> ein Mann hat einen Stock gefunden. <lacht> Aus kleines Kind spricht eine Pfütze <lacht> mit <einem lacht> den Käfer Stock. Ich <lacht> <Baby> ein Messer. <lacht> ich kann das gute Messer <lacht> Ich kann gut, gut. Ja. Verrückter, bedroht, schlafende Figur mit Messer töten. Ich kann Messer Ich mit Messer Ich mit Messer Messer ich oh. kann oh, gut Tremester zeichnen. <lacht> <lacht> <Die> <lacht> Katze bricht und nein, gefällt <lacht> Oh nein! Diese Blick. Ja, Kase, dieser Blick, Fiat dieser Blick! Akku Family lacht sich beim Community-Abend ab, kleiner als drei. Oh cute. Oh, das ist cool. Oh. Das sitzen vor Was habe ich verstanden? Menschen, die in den Tod gehen. Alles gut, deine Gamer. Nein. Alter, so ein süßes Thema. Was macht ihr draus, Alter? Was macht ihr da? Was, ist, was, ist, was, ist, was ist Oh, steckt oh, oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! ich Oh! Oh! und das hab ich Pepe Pepe Und <lacht> KP okay. <lacht> Ich, ich, weiß, ich, Barbie. Barbie. ich weiß, aber ich habe das falsch gelesen. Ist aber auch true, was ich hier schreibe. Oh, face Reveal in Gartic Phone. Und da habe ich mich selber in die Scheiße bewegen. Vermutlich Brian mit <lacht> <lacht> Sorry, Tobi. Oh, gut. Aber was... <lacht> Tod rutscht in der Dusche aus. <lacht> <lacht> ah Was? <BTS. lacht> oh nein! Was? <lacht> oh. Oh okay. geil. Okay. Ja. Nächster Patient. Yoshi hat Spaß mit Mistaku. Oh. oh. Okay, Yoshi. Tschüss Tobi. Äh. <lacht> <lacht> Was ist das für den Zeno schlägt Tobi zu Tode? Auch wenn Mistaku es. <lacht> <lacht> <lacht> ist das das Facebook? Yeah, ja. Ja. Yeah. Nächstes Mal. <lacht> Yoshi tötete Tobi und Mario rennt weg. <lacht> oh, Mörder tötet und man macht den Mario ran. Oh. Das ich! Nicht weiß ich, stimmt! <lacht> wow. wow. Tobi. <lacht> <lacht> Du kannst, da keine Angst nach dem Mut. Glaub an dich, glaub an dich. Man kann alles Perfekt. erreichen, wenn man dazu bereit ist. Kannst du nach Ständen greifen, deine Ängste vertreiben. Egal wie schwer es auch sein wird und du scheiternd allein. Es glaubt nicht steh wieder auf, es <lacht> Psycho riecht an <ein> Sekret. <lacht> <lacht> das macht zu ja. erinnern und das fand ich so blöd. Wow, <lacht> <lacht> das ist auch schwer mit dem Eibach. Oh man, wie lame. <lacht> Ja, nix, sorry. Mal Peppertot und Miss Taco, oh. die sich nix haben. Das hatte ich? Ey. Oh, oh mein Gott.